Nachdem der Meiler fertig verschwält ist, muss er etwa 24 Stunden auskühlen. Das Ausräumen der Holzkohle bedeutet den schwersten und zugleich schmutzigsten Teil der Meilerkühlerei. Die Holzkohle wird begossen, mehrfach gewendet und auf diese Weise zum Rand der Meilerplatte geschaufelt, wo sie vollständig erkalten muss. Die Verkohlung dieses aus 80 Raummetern Buchenholz zusammengesetzten Meilers erbringt rund 200 Zentner Holzkohle. Die Köhler benötigen drei bis vier Tage, um den Meiler auszuräumen und die Holzkohle in Säcken verpackt abzutransportieren.